Auf eine Tasse Tee es ist es 21 Uhr mit der Geldfrau. Schön, dass ihr euch schon mal drauf schaltet. Es freut mich sehr, dass ihr mir die Treue haltet. Ich bin heute etwas langsamer unterwegs. Danke. Hallo. <lacht> Grüßt euch. Ähm, ja, ich bin heute etwas langsamer unterwegs. Mein Tag war heute irgendwie aufregend und ähm, ich schicke euch auch Herzchen. Äh, mein Tag war heute aufregend und ähm, ja, ich bin etwas geschafft. Ich gebe es zu. Und, aber ich denke, es ist okay. Heute alles mal ein bisschen langsamer. Ich winke euch auch zu. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe auch hier wieder meinen Tee. Ich sitze wieder zu Hause in meiner Sofaecke. ecke Bin nicht bei Freunden unterwegs. Heute ist Montag. Und ich habe heute ein spannendes Thema für euch, wo ich auch ein bisschen Zeit brauche, um darüber zu reden und auch ähm, mit euch vielleicht in Dialog zu treten. Und zwar ist es der Niedrigzins. Hallo Finanzfluss. Der Niedrigzins geht uns ja alle an, denn wir kommen hier nicht mehr so aus dieser bequemen Situation, wie es, wie es früher zumindest schien oder auch früher war, dass wir unser Geld auf Tagesgeldkonten, Festgeldkonten oder auf dem Girokonto einfach liegen lassen für 4, 5 oder 6 Prozent auch weil solche Zinssätze, die es in den 80er Jahren noch gab, in den 50er, ich habe vorhin noch mal nachgeguckt, ähm, die gibt es heute nicht mehr. Wir haben Niedrigzinsen. Unser aktueller, unser aktueller Leitzins steht bei 0%. Ähm, und ähm, so wie es aussieht, wird der auch noch länger so stehen bleiben. Also ihr könnt nicht davon ausgehen, dass der äh, Niedrigzins in den nächsten ich würde mal sagen, fünf Jahren, vielleicht sind es sogar zehn Jahre, ähm, ein höherer Zins wird. Also, es gibt verschiedene ähm, Experten, die sich darüber mehr Gedanken machen als ich jetzt. Ähm, und die, da ist unisono die Meinung, der Niedrigzins bleibt uns einige Jahre noch erhalten, vielleicht sogar das ganze Jahrzehnt. Das werden wir in der Nachbetrachtung erst sehen. Aber es ist eine Situation, die wir tatsächlich noch nie hatten. Ich habe vorhin noch mal nachgeguckt, die Leitzinsen in der Bundesrepublik damals, die lagen immer so zwischen 3, 4, 6 Prozent, aber nie bei 0 Prozent. Und ähm, ich wollte euch mal erzählen, wo denn der Niedrigzins sich dran festmacht. Ähm, das ist vielleicht heute ein bisschen technisch, aber äh, ich finde, es ist wichtig, dass ihr versteht, was, wo denn der Niedrigzins überhaupt herkommt. Den legt die Europäische Zentralbank fest. Das wisst ihr, die EZB. Die solltet ihr, die sollten alle kennen. Die Europäische Zentralbank ist quasi die Hüterin der Geldwertstabilität des Euro seit wir den Euro haben, kümmert sich die Europäische Zentralbank darum. Ähm, früher war das ne, in der Bundesrepublik Deutschland ähm, die Bundesbank. Die ist heutzutage quasi nur noch eine Filiale des europäischen, der Europäischen Zentralbank, des Eurosystems. Die EZB ist äh, ganz nach dem Vorbild oder sehr, sehr eng an das Vorbild der Bundesbank äh, gegründet worden und aufgebaut worden. Die Prinzipien, die in der EZB herrschen, die kommen hauptsächlich aus der, dem Bundesbankdenken, sagen wir es mal so. Und die Europäische Zentralbank wacht darüber, dass unsere Inflation, also der Kaufkraftverlust, nicht mehr als zwei Prozent pro Jahr beträgt. Das ist so dieser Korridor, in dem die Europäische Zentralbank den Zins, den Leitzins tatsächlich bestimmt. Wie macht sie das? Indem sie ihn eben erhöht. Oder senkt. Äh, hohe Leitzinsen heißen, dass äh, die Banken ähm, mehr Geld aufbringen müssen, um sich Geld zu leihen, dass sich Unternehmen ähm, mehr Zinsen aufbringen müssen, um sich Geld zu leihen. Das dämpft quasi die Wirtschaft. Ähm, und wenn wir niedrige Zinsen haben, sollte es die Wirtschaft befeuern. Also Unternehmen anregen, Privatpersonen anregen, sich Geld zu leihen bei den Banken, ähm, um die Wirtschaft anzukurbeln, um zu konsumieren, ne, um Immobilien zu kaufen. Also alles das, was wir zurzeit ähm, auch sehen und Aktien auch zu kaufen. Auch das sehen wir ja. Die Aktienhöchststände sind auch korreliert mit dem niedrigen Zins der EZB. Wie macht die EZB das? Die EZB hat drei verschiedene Zinssätze, die sie festlegt. Und zwar ist es so, dass wir, also ihr und ich, wir können uns ja kein Geld bei der Europäischen Zentralbank leihen, auch nicht bei der Bundesbank. Was vielleicht in Zukunft durchaus der Fall sein kann, aber im Moment ist das nicht so. Ähm, wer, sich dort Bank, wer sich dort Geld leihen kann, das sind die Banken. Ne? Und die leihen sich den Zins ähm, über, über, über, über den, den Hauptrefinanzierungssatz, da gibt es, ähm, mir fällt jetzt gerade das Wort nicht ein, so Tenderverfahren. Also da, da da melden die Banken an, ich brauche hier eine Million und dann kriegen sie von der EZB diese Million zu eben diesem Leitzinssatz. Das ist so ein mittel-langfristiges, auch kurzfristiges Verleihen. Dann auch, wenn die, wenn das dafür gibt es einen Zinssatz, dann gibt es einen anderen Zinssatz, wenn sich die Banken über Nacht nur Geld leihen möchten, ähm, zum Beispiel von der EZB, weil sie irgendwie Liquiditätsengpässe bei sich haben. Da gibt es einen anderen Zinssatz und dann gibt es noch den Zins. Das ist dann der sogenannte äh, Minuszins, ne, von dem ihr auch schon gehört habt, wenn eine, eine, was weiß ich, eine deutsche Bank oder eine Sparkasse bei der EZB tatsächlich Gelder über Nacht anlegt, also parkt. Da müssen sie zurzeit 0,5 Prozent bezahlen. Der Hauptfinanzierungssatz liegt zurzeit bei 0 Prozent. Also das ist so dieser allgemeine Zinssatz, zu dem sich die Banken Geld leihen können. Äh, und die Übernachtungskredit liegt bei 0,25 Prozent. Also man kann sagen... Wir sind echt bei der Nulllinie und das seit 2016. Das ist wichtig, dass ihr das wisst. Und an diesem Zinssatz, den 0%, richten sich die Banken aus, was sie von uns, äh, was sie von uns verlangen können. Wenn wir zum Beispiel ein Haus bauen wollen oder ne, einen Immobilienkredit haben wollen, dann beträgt der Zinssatz zurzeit, ich glaube, 0,8%. Das ist irre. Also es ist wirklich wahnsinnig niedrig, wahnsinnig wenig Geld. Kommt natürlich auch auf eure Sicherheiten drauf an, aber... Solche Zinssätze habe ich schon gesehen, ich glaube teilweise sogar drunter. Die Konsumentenkredite sind teurer, das sind so 3, 4 Prozent. Was aber wahnsinnig teuer ist, und das kennt ihr vielleicht auch, die Dispo-Zinsen. Also wenn ihr in euren Dispo-Kredit geht, also euer Konto überzieht, dann habt ihr schon mal 7 Prozent auf der Uhr, 8 Prozent, manchmal 12 oder 13. Also da hat die Bank tatsächlich 13 Prozent Zinsspanne in, äh, im Vergleich zu dem, Geld, was sie sich geliehen hat bei der Europäischen Zentralbank, nämlich da kriegt sie das Geld zu Nullzins, also gratis im Grunde. Kann sie sich mit Zentralbankgeld eindecken für nichts und verleiht dann an uns das Geld für 13 Prozent. Also da ist schon eine ordentliche Marge drin. Ähm, deshalb äh, lasst den Dispo wirklich weg. Kein Dispo, nicht in den Dispo gehen, da zahlt ihr wirklich horrende Zinsen. Nicht in Anspruch nehmen. Dann lieber, also wenn ihr ein Dispo... Wenn ihr höher verschuldet seid im Dispo, dann, dann versucht lieber das umzuschichten. Äh, geht zu eurer Bank und versucht umzuschulden in einen normalen Kredit. Aber bitte nur in der Höhe und ohne Restschuldversicherung, sondern nur diesen Betrag im Dispo umschulden. Nichts anderes, keine Zusatzversicherung, nicht. Aber dann zahlt ihr nämlich nur noch, was weiß ich, 3 oder 4 Prozent und keine Renten, 7, 8 oder sogar 12, 13 Prozent. Ne? Okay, also das ist der Niedrigzins und wie der über die Banken quasi dann zu uns kommt. Ne? Ich habe hier unten meinen mein Spickzettel. Und ähm, der Niedrigzins wirkt auch über über verschiedenste Kanäle auch auf andere Zinsen. Also, es ist ja wirklich der Referenzzins der Europäischen Zentralbank hat einen Leitzins. Die Federal Reserve Bank, die US-Notenbank hat natürlich auch einen Leitzins. Die Japanische Notenbank, die Russische Notenbank, die alle geben für ihre Währungsraum, ne, für ihren Währungsraum, den Leitzins heraus, an dem sich dann die Banken dieses Währungsraumes orientieren mit ihrer Zinspolitik. Ne? So, das ist das, was, was, was so vom, vom, vom, von der, vom, vom theoretischen und auch vom praktischen Hintergrund ihr tatsächlich wissen müsst zum Niedrigzins. Ähm, warum wir den jetzt haben, ja, das lest ihr täglich in der Zeitung. Ich glaube, das muss ich euch nicht, nicht äh, weiter erzählen. Ähm, letztlich liegt es daran, dass die Banken immer noch total viele faule Kredite in ihren Bilanzen haben und das System immer noch nicht bereinigt ist und ähm, ja, die EZB laufend Cash zur Verfügung stellt, damit das System am Laufen gehalten wird. Okay, ähm, das Problem für uns ist nun, wir kriegen ja auf unser Geld, auf dem Konto keine Zinsen mehr. Wir haben eine Inflation zurzeit von, ich glaube 1,5, 1,6 Prozent. Das heißt, wir verlieren quasi jeden Monat und jedes Jahr minus 1,5. 5, 6 Prozent an Kaufkraft, ähm, weil wir das nicht kompensieren können mit einem Zins. Wenn der Zins bei 2 Prozent stehen würde, dann ne, würde man ein kleines Plus machen. Gut, dann können wir noch die Kapitalertragssteuer weg. Ähm, aber so ungefähr wär, wäre dann der Ausgleich. Ähm, das ist nicht mehr möglich. Und deshalb, wenn wir unser Geld auf den Konten liegen lassen als Investition, dann knabbert die Inflation tatsächlich unser Geld auf. Das, ist, das führt zum Beispiel bei der Bild-Zeitung zu solchen wahnwitzigen Headlines, die dann sagen, Sparen lohnt sich nicht. Vielleicht habt ihr das gelesen, ich musste, innerlich musste ich lachen, dann wurde ich wütend. Ähm, und dann habe ich das irgendwo anders mal in einem Kommentar gelesen, ja, Sparen lohnt sich doch nicht. Ich hoffe, dass ihr wisst, dass das ähm, dass es echt Bildzeitungspanikmacher panikmache und Verwirrungsmache ist. Sparen lohnt sich auf jeden Fall. Rücklagen bilden lohnt sich auf jeden Fall. Das ist total wichtig, um äh, einfach ein ruhiges Leben zu, zu haben. Dass du deinen Urlaub bezahlen kannst, dass wenn mal irgendwas passiert, dass du für deine Kinder genug... Ähm, Geld hast in der Hinterhand, wegen, was weiß ich, wenn, wenn die Schule ein Ausflug ist und so weiter. Also wir brauchen Cash Reserven die auf einem Tagesgeldkonto liegen. Davon hatte ich ja am Freitag berichtet oder euch erzählt, die auf einem Tagesgeldkonto liegen. Die müssen keine Zinsen unbedingt einbringen. Das sind unsere Liquiditätsreserven für whatever in unserem Leben passiert. Ne? Aber darüber hinaus knabbert eben dieser Niedrigzins an unseren Geldern. Und äh, was die Bildzeitung eigentlich sagen wollte, also hier, äh, wir kriegen einfach keine Zinsen mehr auf unser Erspartes, aber deswegen lohnt sich Sparen natürlich noch, ist klar. Wir werden aber dadurch im Grunde so fast gezwungen, wenn wir nicht zugucken wollen, wie unser Geld quasi dahin schmilzt, was wir ja über die Jahre ansammeln. Finanztipps von der Bild, ja. Sehr richtig. Zum lachen. Sehr richtig, Katrin. Sehr richtig. Ähm, aber viele Menschen, ich bin von ganz vielen wirklich darauf angesprochen worden, sag mal, Dani, wieso lohnt sich Sparen nicht mehr? Also man unterschätzt manchmal, was das so, so auslöst, auch in, auch in den Köpfen. Ähm, also, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ähm, wir werden quasi gezwungen, wenn wir dem nicht zugucken wollen, wie unser Geld dahin schmilzt, anders zu investieren. Und das ist auch etwas, womit ihr euch beschäftigen solltet und müsst. Wenn ihr langfristig für euch vorsorgen möchtet, für eure Rente vorsorgen möchtet, wenn ihr Vermögen aufbauen wollt, geht das nicht mehr mit Hunderttausenden auf Tagesgeldkonten. Das geht nicht mehr. Das ist auch wegen der Einlagensicherung sowieso ein bisschen schwierig, aber man kann ja das Geld auf was weiß ich, fünf Konten, fünf Banken verteilen, ne? dann könnte man auf jeden Bankkonto 100.000 Euro haben. Das ist nicht zu empfehlen, weil es tatsächlich über die Jahre und über den Zinseszinseffekt echt wegschmilzt. Das heißt, ihr müsst euch beschäftigen mit Aktien, die, wenn sie 15 Jahre angelegt sind, im Schnitt jährlich eine Rendite einfahren von 6%. 5 bis 6 prozent aber langfristig nicht kurzfristig und immobilien zum beispiel vielleicht auch REITs, aber größere summen einfach nur auf den konten liegen zu haben und sie vor sich hin dümpeln zu lassen um vermögen aufzubauen das ist keine wirklich kluge strategie mehr deshalb wenn ihr vermögen aufbauen wollt über die rücklagen hinaus dann müsst ihr euch beschäftigen mit Aktien, mit Immobilien. Aber vielleicht auch ein bisschen mit Gold. Ich bin keine große Verfechterin von Gold Investments. Das gebe ich ehrlich zu. Ich finde, Gold hat zu viele Nachteile. Es ist einer der manipuliertesten Preise, die es gibt. Es ist, die Notenbanken haben immer großes Auge darauf. Es ist, wenn wirklich alles zusammenbricht, Kannst du Gold auch nicht essen, also dann habe ich lieber meinen Garten. Aber es ist so ein, so ein also vielleicht auch so ein bisschen, ja, es ist natürlich auch ein Wert auf Bewahrung Gold. Aber wenn ihr Gold kaufen möchtet, dann bitte immer physisch, also das, was ihr auch wirklich in der Hand habt. Versteckt es gut in der Wohnung und macht und guckt darauf, dass ihr kleine Stückelungen ähm, kauft. Kleine Barren, die man auch vielleicht wirklich dann tauschen kann, wenn wirklich alles den Bach runtergeht oder vieles den Bach runtergeht. Wenn alles den Bach runtergeht, nützt euch Gold auch nicht mehr. Aber wenn so einiges den Bach runtergeht, dass ihr es tatsächlich als Zahlungsmittel benutzen könnt. Und wenn ihr Gold kauft, dann bitte kauft es anonym, nicht übers Netz, wo ihr alle Daten hinterlasst. Dann geht wirklich zu Degussa. Guckt, dass es wirklich die, die seriösen Goldverkäufer sind. Wie Degussa zum Beispiel. Geht hin zu Degussa, die haben regionale ähm, Filialen und dort könnt ihr anonym euer Geld auf den Tisch legen und sagt, ihr möchtet eine bestimmte Goldstückelung haben. Es gibt so ganz kleine, ein Gramm ähm, zum Beispiel Gold. Ja, das ist wie so, ein, so, ein, so, ein, so eine Tafel Schokolade, sieht das aus, ne? Knickgold, ganz spannend. <lacht> ähm, sowas könntet ihr zum Beispiel auch kaufen. Aber bitte, wenn dann anonym, weil dann weiß keiner, dass ihr es habt, weil es gab ja schon Zeiten, wo die Regierungen tatsächlich das Gold eingezogen haben von Privatanlegern. Also, wenn ihr solche Gedanken habt, investiert aber nicht zu viel in Gold, ähm, wie gesagt, ich bin keine Verfechterin darin, aber wenn es euch, wenn es euch. Ein, wenn man zufrieden macht oder ein Gefühl von Sicherheit gibt, ja, dann investiert halt 5% oder 10% eures Vermögens in klein gestückeltes Gold, ähm, anonym und am besten physisch verpacktes irgendwo im Haus, wo es keiner sieht. Äh, wo man auch nicht so schnell hinkommt, wenn einer einbricht. Ne? Nicht in die Schatztulle. Schatzschatulle, Schatz Schatulle. Ich habe interessanterweise zu Hause bei mir ein Tresor in der Wand eingelassen. Das ist äh, sehr spannend. Das war schon von den Vormietern her. Aber das hat ja nicht jeder. Okay, also, ihr müsst euch beschäftigen mit Aktien, mit Immobilien, eventuell ein bisschen mit Gold. Ähm, anders geht es nicht, okay? Anders geht es leider nicht. Und die Niedrigzinsen werden uns erhalten bleiben. Das ist, keine, das ist keine einmalige Sache, das wird äh, bleiben. Ich schätze mal, wir werden dieses Jahrzehnt vielleicht am Ende andere Zinssätze sehen, aber nicht in den nächsten Jahren. Das ist für die, die die unter euch, die zum Beispiel Immobilienkredite umschulden wollen und äh, so wie früher anfangen, da gab es ja die Vor, äh, wenn man sich äh, die Kredite, mir fällt jetzt gerade der, der Begriff nicht ein, wenn man so vor ähm, Vorverträge macht und sich einen bestimmten Zinssatz sichert. Braucht er eigentlich heute heutzutage nicht machen, so in den nächsten zwei, drei Jahren. Würde ich nicht machen. Okay. Das ist meine Einschätzung zum Niedrigzins. Wenn ihr noch Fragen habt, wäre das jetzt die Möglichkeit und die Chance, noch was zu stellen. Ich gucke mal noch auf meinen Spickzettel. Aber alles, was ich euch sagen wollte, habe ich euch gesagt. Okay. Also, wenn ihr noch eine Frage habt, stellt sie mir. Ich trinke hier mal noch hier so meinen Tee. Wenn Aktien, dann empfiehlt es sich erst ein bisschen zu üben. Absolut. Ah, nee. Absolut. Ähm, aber ich denke, das wisst ihr auch, ne? wenn ihr äh, in Aktien und äh, Immobilien investiert. Aktien zum Beispiel eben in die börsengehandelten Indexfonds, in die ETFs. Aktien nicht unbedingt als Einzelaktien. Das kostet viel Zeit, ist auch deutlich, risk deutlich, deutlich, deutlich riskanter als Einzelaktien. Ähm, aber insgesamt mit diesen Investments zu beschäftigen ist wichtig. ETFs, Einzelaktien, Immobilien oder REITs als Teilstücke von, von, ähm, von Immobilien. Und klar, ihr fangt klein an und robbt euch an die Materie ran. Ne? Keiner ist als Investor vom Himmel gefallen, auch nicht. Herr Graham, auch nicht Herr Warren Buffett, die sind alle nicht vom Himmel gefallen, die haben klein angefangen. Sehr guter Hinweis, Dankeschön Was empfiehlst du vom Kindergeld für die Kinder zu kaufen? ETF oder Goldstücke? <lacht> naja... Also wenn ich, ich glaube, ich würde auf ETF gehen, ähm, größtenteils definitiv. Ähm, aber du kannst auch ein, zwei, drei, vier Goldstücke kaufen, weil nämlich weißt du was auch schön ist? Goldstücke sehen ja auch schön aus ähm, und äh, das hat auch noch einen anderen Wert. Das, der Goldwert ist das eine, aber dieses, dieses, diese kleinen Sachen zu haben und die dann vielleicht auch mal weiter zu verschenken an die nächste Generation. Hat auch was Schönes. Es ne? kann ein zusätzliches Geschenk auch sein. Generell, also wenn du das Kindergeld nicht brauchst, generell stehe ich ja auf dem Standpunkt, ähm, setze das Kindergeld so für die Kinder ein. Und äh, die Kinder sollen dann später mal selber ihre Sachen, ihr Vermögen aufbauen. Aber wenn ihr das Kindergeld tatsächlich, ich sag mal, übrig habt, nicht unbedingt braucht, ja, dann, ich würde größtenteils in FG, ETFs gehen und ein bisschen in Gold. Okay, was haben wir noch? Dankeschön, ja. Dankeschön auch an euch. Okay, also Gold ist durchaus eine Überlegung wert, aber nicht, nicht zu viel in Gold investieren. Ne? Lasst euch bitte nicht Kirre machen von diesen Crash-Propheten, die immer uns was einreden wollen. Das ist immer wichtig hinzugucken, wer redet euch oder wer möchte denn euch sowas einreden, dass ihr... Bestimmte Fonds kauft, dass ihr Gold kauft und so weiter. Wenn man da so ein bisschen quer recherchiert, sieht man, dass die Leute, die so viel von Crash reden, manchmal auch davon profitieren, dass wir dann in Angstkäufe verfallen. Nicht machen, okay? Welche Stückelungen machen denn Sinn bei Gold? Oh, ehrlich gesagt, das kann ich dir gar nicht so sagen, weil ich, wie gesagt, ich bin in, in Gold ich betrachte das von der, von, der, von, der, ähm, von der volkswirtschaftlichen Sicht vor allen Dingen raus und äh, nicht tatsächlich von der Kaufsicht. Deshalb ähm, kann ich dir da gar nicht groß was sagen. Da gibt es andere Fachleute äh, oder Fachleute, die das besser können. Ähm, aber was ich dir sagen kann, ist, Frau Jess, ähm, dass... Der, die Frage ist, was willst du mit dem Gold? Also möchtest du vor allen Dingen dein, dein, den Wert deines Geldes aufbewahren? Dann kannst du ein bisschen größer stückeln. Also dann, dann, dann, dann kannst du mehrere Gramm nehmen, vielleicht auch sogar eine Kilomünze. Ähm, aber wenn du das Gefühl hast, dass du damit bezahlen möchtest, wirklich bezahlen möchtest im Falle eines Falles, dann sollte die Stückelung natürlich möglichst klein sein. Denn wenn du dann, was weiß ich, beim Bäcker oder beim Fleischer was kaufen möchtest, also ne, in, dieser, in dieser Kategorie bewegen wir uns ja dann, dann muss es handelbar sein. Ne? Das ist die Überlegung, die du machen möchtest. Warum möchtest du Gold kaufen? Warum ist das ein Investment für dich? Wenn es ein Investment ist für langfristig und äh, was weiß ich, äh, du nicht damit bezahlen willst, dann kannst du es auch in einer großen Stückelung nehmen. Ansonsten möglichst klein. Ne? Okay, also. Dann, ich habe überzogen, maßlos. Aber ihr habt euch hoffentlich nicht gelangweilt. Also, dann, morgen geht es um den Zins. Ich bleibe nochmal dabei, denn ähm, es ist wichtig, dass ihr den Zinseszinseffekt versteht und Zins. Und äh, da gibt es noch einiges drüber zu sagen. Also schaltet ein. Äh, es ist auch immer gut, nochmal, äh, was weiß ich, das eigene Wissen abzuklopfen. Also ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich trinke hier noch meinen Tee. Und äh, schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns morgen. Würde mich freuen.